Ähm, ja, äh, vielleicht be bevor ich mit dem Vortrag im eigentlichen Sinne anfange, ähm, würde ich gerne ein, ein paar Nebengedanken, die mir gekommen sind bei, bei Ihrer Einführung, oder, oder darf, ich, darf ich eigentlich du sagen? Äh, das ist ja, sehr alles, gern. Äh, alles komisch als nicht deutsch wann welche Artikel danke, ist mir uns ja, also ja, eins äh, zu haben. Ja. Ähm, <lacht> äh, <lacht> ähm, ich, ich bevorzuge Faye. <lacht> Oh nee, nee, nee, das ist Plural, das geht nicht, nee, nee, tut mir da ein. Plural bei, bei Einzelwesen, nee, kann, kann ich nicht, geht nicht. Ähm, äh, Dominik, äh, du arbeitest mit Geodaten, ähm, nur in, im, im Sinne der Vernetzung, ähm, kennst du zufällig Stefan Aumann aus Marburg. Ja. Ähm, mit ihm habe ich im Laufe der letzten fünf Jahre bestimmt verschiedene Kooperationen zur ähm, Annotierung und äh, Lokalisierung, Desambiguierung von historischen ähm, archivalischen Verzeichnisseinheiten äh, gemacht und, und im Hessen, ja, in, in Hessen und in den Vorgängerstaaten. Also, wenn du mit. Ähm, Sachsenarbeit, das werden die Daten dir nicht hilfreich sein. Ähm, aber das ähm, scheint bisher sehr gut geklappt zu haben. Ähm, und vielleicht, ich, ich kann dir seine Mail schicken, ähm, vielleicht ergibt sich da was für dich, was du für dich einsetzen kannst. Ja, danke für den Hinweis, ich gucke es mir gerade an. Okay, super. Ich finde es ähm, ganz gut. Ich kenne ihn ganz gut, den Stefan, also ich kann den Kontakt ansonsten auch vermitteln. Dominik, so. wir haben relativ viel miteinander zu tun. Prima, die danke. Re die Regionalportale. Entschuldigung Ach, für, die, für die Unterbrechung. Nee, perfekt. Wunderbar, dann, dann muss, muss ich gar nicht vermitteln. aber super. <lacht> ähm, zu, zu der Frage äh, oder der, der, des, zu dem allgemeinen Anliegen der, der Workflows. Ich fürchte, mein Vortrag, den ich so habe, wird weniger darauf abzielen, ähm, weil ich habe keinen Vortrag zu den, zu den eigentlichen Workflows. Doch, ich habe eins, aber das ist auch für euch, glaube ich, nicht interessant, weil das viel zu technisch orientiert ist. Ähm, sondern es geht wirklich, wie, wie Kai sagte, um, um genau dieses Diaglo-Tool, wie das aufgebaut, was genau es unter der Haube tut. Ähm, und, und, das ist, ist halt mein, meine Überzeugung, dass wenn man versteht, wie ein Werkzeug tut, was es tut, kann man das viel effektiver einsetzen. Ähm, und das gilt auch für einen Hammer oder eine Säge, aber bei komplexeren Werkzeugen ähm, ist, ist die Mühe, die man anwenden muss, um, um das zu verstehen, um, umso, umso mehr und die, die Lernkurve etwas steiler. Ähm, hoffentlich wird, ähm, wird ein bisschen was rüberkommen äh, davon. Ähm, und, und als, als Letztes... Ähm, Kai, auch die Zusammenarbeit über zwölf Jahre und das viel Lernen, das brut durchaus auf Gegenseitigkeit. Ne? Also, ich habe auch von Kai viel, viel gelernt und freue mich, dass das, dass das hier und heute klappt. So. Ähm, dann soll ich einfach gleich mit dem Vortrag anfangen. Sehr gern. Ähm Vielleicht ganz kurz was zu den Workflows. Die Workflows ja. betreffen uns hier und das, was ihr zusammen macht, ist das Ergebnis. Also, das heißt, es ist eine halbe Werbeveranstaltung dafür, um zu zeigen, da wollen wir hin. Das ist das Ziel. Und um da hinzukommen, müssen wir hier folgende Schritte tun, um an das Ergebnis ranzukommen. Und der Witz ist, Brian, also bevor wir haben extrem sauber geschriebene Handschriften, die relativ wenige Menschen lesen können. Und, ja, nicht ganz. Aber Anfang 18. Jahrhundert, ja. Und die lassen wir von allen Menschen im Moment, die die Handschriften lesen können, vorlesen, um Daraus Trainingsmaterial für den OCR zu erzeugen, um dann irgendwann einen maschinenlesbaren Text zu haben. Und diesen maschinenlesbaren Text, an dem wir noch nicht sind, der kommt dann, dann kommt die Akkordspiel Spiel und dann sind wir ganz vorn dran. Ja, okay. Genau. Das, ähm, Nur so zur Einordnung des Ganzen. Ja, es äh, ist nicht wenig, aber es, es hört sich vernünftig an, der Plan. So, ich versuche hier mein Desktop im Ganzen zu teilen. Ähm, hat das geklappt? Ja, wunderbar. Dann mache ich hier sowas. Dieses Ding muss ich irgendwie beiseite schieben. Okay. Ja, ähm, da, äh, danke nochmal für, für die Einladung. Ähm, die Folien sind, wie bei mir üblich, auf Englisch. Ich gehe davon aus, dass es allen hier Anwesenden lieber ist, wenn ich das versuche, auf Deutsch tatsächlich vorzutragen. Ähm, ich werde mich bemühen. Ähm, dauert bei mir ein bisschen länger und Sie, ihr, ihr müsst euch dann eventuell mit ein paar Wortfindungsstörungen äh, amfinden ähm, Wird schon klappen. Habe ich schon einmal mindestens gemacht. Ähm, es geht, wie gesagt, um, um das Werkzeug Diakolo und der, der Vortrag, zumindest die Folien sind ähm, so aufgebaut, dass ich als erstes ähm, die, die Situation vorstelle, also die, die Motivation, meine Motivation zumindest für, für die Entwicklung von Diakolo, ähm, was Diakone Text Corpora betrifft, äh, was ich mit Kollokationsprofilierung oder Collocation Profiling meine. Ähm, und was das bedeutet, wenn wir so etwas wie diachrone kollokationsprofile haben wollen würden. Ähm, ich stelle Diaglo, die Innereien, die, die, die Hintergründe, die konzeptuelle ähm, Arbeitsweise dann vor und sage ein bisschen dazu, wie man das tatsächlich anspricht in, in, der, in der Praxis. Ähm, was ist ein Profil, was ist ein Diff, was, was für tatsächliche Daten stecken dahinter. Ähm, in diesem Vortrag in der Zeit äh, werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, auf die schmutzigen Details einzugehen. Ähm, diese, dieser dritte Abschnitt ist ähm, sehr formellästig ähm, zu, zu den Tatsächlichen Algorithmen und Datenstrukturen, ähm, die dahinter stecken, und auch die, die Assozi Assoziationsmaße, wie sie sich voneinander unterscheiden. Letzteres ist natürlich für den praktischen Umgang mit dem Werkzeugen sehr sinnvoll, ähm, aber ich glaube, da wird die Zeit fehlen. Stattdessen würde ich ähm, nach, dem, nach der Einführung ähm, einfach eine Reihe von, von Beispielen. Äh, vorführen, äh, damit ihr seht, was man damit so tun kann und vielleicht eine Idee davon bekommt, wie ihr das für euch anpassen, einsetzen könntet. Ähm, also, zu der Motivation, Diakone Textköpere. Ähm, der Name ist Programm, äh, das ist einfach eine, eine Textsammlung die gewissermaßen heterogen ist, vor allem bezüglich Datum des, des Ursprungs, ist, Ja, ähm, Auch andere Partitionierungen, andere Arten von Heterogenität sind interessant und können unter Umständen von Diakolo aufgegriffen werden, aber für diesen Vortrag bleiben wir erstmal beim Datum. Das ist äh, der, der große Witz. Ähm, es gibt zunehmende, also zunehmend mehr Diagonokooper, die verfügbar werden. Ähm, ihr erstellt auch euer, euer eigenen, äh, wie, wie, wie ich erfahren habe. Ähm, mir besonders nah am Herzen liegt natürlich das Deutsche Textarchiv, ähm, die, äh, das ist meine Miete bezahlt hat, äh, etwa zehn Jahre lang. Ähm, aber auch andere. Diakone im, im üblichen Sinne, Korpora sind, ähm, sind verfügbar. Und, und auch sogar angeblich synchrone Corpora, ähm, müssen wir uns gestehen, haben eine nicht triviale zeitliche Ausdehnung. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, nach dem Namen in einem Zeitungskorpus des 20. Jahrhunderts suche, werde ich je nach Dekade entweder den Bundeskanzler oder das Gemüse finden. Ähnliche andere Phänomene sieht man äh, beim, beim DDR-Presseportal äh, mit Begriffen wie, wie Ausreise oder Partei. Ähm, aber auch einen sehr eng geschnittenen Korpus mit, mit einer sehr spezifischen Genre. Äh, Blogs zum Beispiel, wenn, wenn man da das Wort Browser sucht, sieht man auch schon, die Dinge haben sich geändert über die Zeit. Um, heute redet keiner mehr von Netscape uh, und Mozilla als, als Browser ist auch sehr selten, nur im Zusammenhang mit Firefox. Um, und ich glaube, dieser Korpus ist auch zu jung, um tatsächlich Mosaic erfasst zu haben oder Lynx, aber es hat auch da, ist auch da was passiert. Um, die, die Idee ist, die Akone Corporal sollten uns ähm, Phänomene wie semantische Verschiebungen oder, oder Diskursentwicklungen äh, sichtbar machen. Ähm, das Problem dabei ist, äh, dass konventionelle, traditionelle, off-the-shelf äh, NLP-Werkzeuge das nicht so gut, nicht so unmittelbar Machen, äh, nutzen können, weil sie meist implizit auf ähm, Annahmen der, der Korpus-Homogenität äh, beruhen. Ähm, zu Kollokationsprofilierung: äh, die, die Grundidee hier ist im Wesentlichen der, der berühmte Zitat von Onkel Ludwig: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Ähm, es ist Wirklich sehr stark formuliert, ein bisschen arrogant, aber so war der Autopunkolog, der weckt mal. Ähm, ich finde etwas weniger stark, ähm, für mich ansprechender ist die Variante von John Rupert Firth. You shall know a word by the company it keeps. Es geht darum, wie, wie wir das erkennen, nicht was es ist. Ne? Ähm, die Grundidee ist äh, ziemlich einfach. Ich ich als Forscher, ich als Fragende komme mit dem Begriff, dem Wort, der Menge von Wörtern, die ich untersuchen will. Ja, Ich muss wissen, was ich untersuchen will. Das ist mein sogenannter Kolokant oder Query Term oder Target Term. Und dann suche ich im Korpus, also ich als Algorithmus, ich suche alle Kandidaten, die zusammen mit meinem Kolokanten auftreten. Uh, und zusammen mit auftreten, das ist nicht sehr präzise uh, und genau in der Definition, in der Präzisierung dessen, was es heißt, zusammen mit einem Kolokanten aufzutreten, gibt es verschiedene uh, Kolokationsbegriffe, verschiedene Methoden, verschiedene. Uh, Die nennt sie Profiltypen oder Relations. Uh, aber ich finde alle Kandidaten. Das sind die, die Kollokaten oder die Kandidatkolokaten. Ähm, und ich sortiere diese Liste. Ja. Ich, ich weise jedem Kolokaten äh, ein, einen Rang zu oder ein, ein Score, ein skalarer Wert ähm, mit eins von verschiedenen Assozi Assoziationsmaßen. Ähm, und die Idee dabei ist, dass ich, zufällige Zusammenauftreten mit hochfrequenten Kolokaten ausschließen will. Die sind nicht interessant. Ähm, die Tatsache, dass das Wort Haus zusammen mit dem Wort Zeit so oft zusammen vorkommt, liegt daran, dass Haus und Zeit sehr häufige Wörter sind und nicht, dass sie irgendwas Besonderes miteinander zu tun haben. Die Tatsache, dass das Wort Haus mit dem Adjektiv Weiß zusammen auftritt, sehr oft in, in zeitungskörper ist auf das Named Entity Weißes Haus, ja, also Wohnsitz des amerikanischen Präsidenten, zurückzuführen. Und das, das ist eventuell interessant. Und wie, wie alle statistischen Methoden, braucht es einen, einen hinreichend großen Sample, also einen hinreichend großen Korpus, um belastbare Ergebnisse zu liefern. Und gerade diese Eigenschaft wird bei Diakonen-Corpora äh, noch verstärkt. Ja, das wird schlimmer. Wir brauchen noch größeren Samples, beziehungsweise es ist die, die Größe der Epoche, die relevant ist und nicht die Größe des Gesamtkorpus. Ähm, Wozu des Ganzen? Äh, verschiedene Gründe. Äh, äh, Computergestützte Lexikogra Lexikografie ist eine Möglichkeit, äh, zum Beispiel zur Erkennung von Neologismen, also von, von Neu-Wortneuschöpfungen. Äh, man kann das als äh, eine, eine Art distributionelle, distributionelle Semantik sehen. Äh, in, insofern, dass die Bedeutung eines Wortes eben die Wörter sind, mit denen es tendiert, zusammen aufzutreten. Ja, wo, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ähm, Im Allgemeinen ist es eine, eine Instanz von, von Text-Mining oder, oder Distant-Reading, ähm, in den heutzutage üblichen Sinn. Ähm, ich bin nicht der Erste, der von Kollokationsprofile redet. Das, äh, es gibt viele, viele Arbeiten äh, in, in der Literatur dazu. Ähm, für synchrone Corpora als, als homogene Einheit äh, ist es ist gut recherchiert, gut beschrieben in, in Textbüchern ähm, und man versteht schon ziemlich gut, ziemlich genau, was das tut, was es kann, was es nicht kann. Äh, wie schon erwähnt, äh, kann es dann nicht besonders gut mit Heterogenität umgehen, eben nicht mit, mit Diakonenkörper. Äh, es gibt aber auch schon eine Reihe von, von Studien, die, diese, die die traditionellen Kollokationsberechnungen äh, auf Korpora versucht haben zu erweitern oder, oder durchgeführt haben. Und die sind, alle, die ich gefunden habe, sind so vorgegangen, dass sie einen, einen großen Diakonen korpus genommen haben und das zerstückelt, manuell zerstückelt, partitioniert in verschiedene zeitliche Epochen, in verschiedene Subkorpora und dann auf jeden einzelnen Subkorpus die Methoden losgelassen und hinterher wieder manuell die Ergebnisse zusammengeführt und äh, analysiert und interpretiert. Äh, auffällig dabei ist, dass all diese Studien verschieden großen Epochen benutzt haben. Ja, äh, bei Baker waren es äh, ein Jahr pro Epoche. Äh, bei Sagi waren es 100 Jahre pro Epoche, äh, bei, bei Charlotte äh, nur eine Woche, äh, war ein sehr großes Korpus ähm, und er musste auch noch blenden äh, und, und tatsächlich äh, ist es so, äh, und, und haben auch schon andere geschrieben, die eine gute Größe für diese Partitionierung, eine brauchbare Größe, eben wegen der statistischen Belastbarkeit, ähm, hängt von der Forschungsfrage ab. Das hängt davon ab, was ich untersuche. Wie groß muss mein Korpus sein, um interessante Kollokationsprofile zu liefern? Ähm, und das, äh, das ist problematisch, wenn man was Flexibles, äh, Allgemein-Nützliches auf die Beine stellen will. Um, ich sollte auch erwähnen, die, die latente distributionelle Approximierungen um, auf Basis von uh, Latent Dirichlet Analysis oder Latent Semantic Analysis. Um, die gibt es auch, auch die gibt es in Diakronen-Varianten. Um, ich Fanden sie? Ich finde sie total interessant, aber sie waren für die Zwecke, die ich hatte, nicht wirklich zufriedenstellend. Einerseits, weil sie ähm, diese Modelle sehr stark von den ähm, Kompilierungszeitparametern abhängen. Ja, ich muss irgendwelche Priors für LDA angeben. Und dann warte ich zwei, drei Stunden, während das Modell sich berechnet und erst dann kann ich eine Abfrage stellen. Ähm, das kann ich nicht der Allgemeinheit als Dienst anbieten, weil die zwei, drei Stunden hat der, der Server was anderes zu tun. Ähm, und auch, dass die, die Antworten, die dann aus so einem, einem latenten Modell rauskommen, wenn ich eine, eine Frequenz rauskriege, die ich, potenziell in ein, ein, in, in ein Kollokations-Ermittlungsverfahren einstecken könnte. Die Frequenzen sind nur Approximierungen. Ähm, und die, die Lexikografen und die Historiker, mit denen ich Diaglo zusammen entwickelt habe, äh, und, und für die ich Diaglo entwickelt habe, ähm, sie wollen genaue und zuverlässige Frequenzen haben. Und das war dann alles zusammen, kam es zumindest für Diakolo nicht in Frage. Ähm, ein, eine Skizze, was ich meine mit Partitionierung. Ähm, nehmen wir an, ich habe einen Korpus äh, von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Dokumenten A bis J. So verteilt wie, wie hier auf der, auf der Zeitachse. Ähm, vielleicht will ich die nach Dekade partitionieren. Und ab 1950 bis 1959 habe ich ein Subkorpus, die 60er Jahre ein zweites und so weiter. Dann sammle ich die Dokumente in den jeweiligen Zeitabschnitten äh, in einzelnen Subkorpora. Das sind die, die Epochen-Subkorpora. Und dann kriege ich diese fünf Corpora hier ähm, und die benenne ich. Äh, und so, so funktioniert Diablo auch. Äh, er benennt eine Epoche nach dem Minimumdatum. Also die Epoche 1950 ist wirklich, wenn ich Karten habe, 1950 bis 59 inklusive. Ähm, aber was passiert, wenn ich nicht fünf, sondern zwei ähm, Epochen haben will, wenn meine meine Epochenbreite, nicht zehn Jahre, sondern 25 ist. Ähm, das, äh, da, da kommen natürlich andere Partitionen raus und auch andere Namen für die Partitionen. Äh, die kann ich dann auch unabhängig analysieren, aber das manuell statisch zu machen, ist sehr zeitaufwendig, ist, äh, es ist relativ, unflexibel. Ich kann das nicht vorberechnen für jede mögliche Epochengröße ähm, für einen Korpus, der 400 Jahre umfasst. Ähm, und es braucht natürlich ein bisschen Expertise von den Menschen, die diese Partitionierung, Partitionierung durchführen müssen. Und wie schon erwähnt, eine gute Größe hängt eben von der Forschungsfrage ab. Ähm, also ist die Frage, können wir diese Automatische Partitionierung generalisieren und ja, ja, das können wir. Ähm, und das ist es, was, ähm, was ich mit diakrone profilierung meine. Ähm, äh, konventionelle Methoden nehmen ein, ein homo homogenes Korpus an. Das heißt, dass die, die Basis des Ganzen, die Kooperanzfrequenzen, nur berechnet werden für Wortpaare. Ähm, meistens nur für Oberflächenformpaare. Also Haus ist was anderes als Häuser und was anderes als Hauses. Ähm, und der, der Witz und der, der, der Haken für, für die Akkordprofilierung ist dabei, dass der Einfluss des Token-Datums und auch andere Dokumenteigenschaften wird unwiderruflich verloren. Ähm und wie kann man das aufbohren, wenn man das, wenn, wenn man das nicht verlieren will? Das, was Diacolo macht, es ist nicht die einzige mögliche Lösung, aber mir schien es am intuitivsten, ist, äh, den Begriff des, des Terms aufzubohren. Also ein Term, ein Wort. Und um, um, um nicht nur zu sagen, ein Wort ist, ist, ist nur ein String, ist nur eine Oberflächenform oder nur ein Lemma, sondern wir machen das ein Tupel. Wir können sagen, ja, wir, wir nehmen Oberflächenform mit, wir nehmen Lemma mit, wir nehmen Part of Speech mit, aber ganz wichtig, wir packen das Dokumentdatum auch mit ein in diesen Begriff, was es bedeutet, ein Term zu sein, ein Wort zu sein. Ähm, und wenn wenn wir das tun, dann wird die Mathematik, wie wir Korrekurenzen berechnen, welche Korrekurenzen erlaubt sind und äh, wie wir die dann äh, bewerten, das wird ein bisschen komplexer. Aber alles andere funktioniert. Ähm, das heißt, wir können die die ganze Bandbreite an an Forschung, an vorheriger Literatur, was es zu und Profilierung geht, können wir Fast eins zu eins einsetzen. Wir müssen uns nur merken, wir haben es mit komplexen Einheiten zu tun und nicht mit atomaren Einheiten. Wir analysieren die Epochen unabhängig voneinander, gerne Voll, und sammeln dann einfach die verschiedenen Resultate und geben sie dem Nutzer zurück. Vorteile dabei: wir unterstützen die Krone achse vollständig. Ja, also ein, ein Datum ist ein Datum, das ist immer drin. Zwei Wörter können nur zusammen auftreten, wenn sie den gleichen Datum haben, äh, dann passt das schon. Äh, wir unterstützen verschiedene Epochengrößen, weil für jede Anfrage wird diese Partitionierung neu berechnet, je nachdem, was der Benutzer sagt, dass er sie haben will. Ähm, Wegen dieser, dieser Komplexität mit, mit Tupeln für die Terme, wir können verschiedene Attribute da reinpacken und abfragen. Äh, an der baby nutzen wir nur Lemma und Part of Speech. Aber wenn wir zum Beispiel Konzept. konzeptuelle Annotierungen in den in den Corpora hätten, äh, könnten wir das auch mit Diaglo indizieren und, und mit abfragen. Ähm, Natürlich, weil das alles on the fly berechnet werden muss, ähm, wird es relativ einfach, neue Assoziationsmaße zu programmieren und einzuführen, weil ich, ich kann es sowieso nicht auf Platte speichern, weil das von der Epochengröße abhängt. Das muss ich für jede Abfrage neu berechnen. Ähm, dann kann man das auch sehr flexibel gestalten. Äh, Nachteile, weil ich das alles on the fly berechnen muss, ist es auch ein bisschen langsamer. Ähm, und ein etwas rechnerisch teurer, ähm, weil ich habe es schon erwähnt, weil, die, weil natürliche Daten spärlich sind äh, und weil das statistische Methoden sind, brauche ich noch größere Corpora, um belastbare Ergebnisse zu bekommen. Äh, die Indizes auf Platte sind ein bisschen größer, als sie, als sie sein müssten für ein, ein Synchronen-Korpus, weil ich eben das Datum mitspeichern muss. Mein Vokabular wächst viel schneller, weil zwei Wörter mit verschiedenen Datum sind zwei verschiedene Wörter. Und wie Kai erwähnte, in der jetzigen Ausführung unterstützt Diaglo keine syntaktische Relation und ich weiß nicht wann und ob das kommen wird. Ähm, Diagnose selber, ähm, ich weiß nicht ob ich das erwähnt habe, oder das, das wurde in, in Rahmen von Clarin entwickelt, um äh, Forschenden der Facharbeitsgruppe Geschichte dabei zu unterstützen, ähm, Diskurs, öffentlichen Diskursentwicklungen zu analysieren. Es, es ging dabei um äh, die, äh, das, das Institut für Zeitgeschichte in Potsdam äh, und das DDR-Presseportal. Äh, also drei Zeitungen ähm, aus, den, äh, aus der ehemaligen DDR. Ähm, und das haben wir inzwischen auf, ich glaube, alle Körper im Zentrum Sprache an der BBAW angewandt. Äh, Diakronen sehr, sehr groß und Diachronen sehr klein und äh, von, vom Umfang, also von der Tokenanzahl sehr groß. Äh, hier ist, ist ähm, Zeitungen ist etwa 5 Milliarden Tokens äh, und das ist jetzt nicht mehr das Größte, was wir haben. Es, es geht, es ist ähm, relativ, relativ gut skalierbar. Ähm, es ist in der besten aller möglichen Programmiersprachen geschrieben, und zwar Perl. Ähm, man kann darauf zugreifen über der Befehlszeile, das ist meine bevorzugte Methode, aber auch über eine, eine HTTP-basierte Nutzer, grafische Nutzerschnittstelle oder über äh, REST-API von dem, von dem äh, http instanz ähm, die technischen Details sind vielleicht nicht so interessant, aber ich, ich muss immer sagen, das ist skalierbar. Ähm, auch bei einem Server, der andere Sachen zu tun hat. Ähm, weil wenn, wenn es nicht benutzt wird, nutzt es keine Ressourcen. Es gibt keinen persistenten Dämon, der andauernd äh, Speicher schluckt. Wenn es nicht benutzt wird, dann braucht es nur Festplattenplatz. Und wenn es viel benutzt wird, dann muss es nicht immer wieder von der Platte lesen, sondern das Betriebssystem sorgt dafür, dass die oft benutzten Daten in den Cache kommen. Das erstaunt mich immer wieder, dass das tatsächlich funktioniert. Es ist immer wieder erfreulich. Für euch, also aus, aus Nutzersicht, wahrscheinlich eher interessant sind die verschiedenen Ausgabe- und Visualisierungsformate. Dazu wahrscheinlich mehr bei den, bei den Beispielen. Aber es gibt sowohl menschenlesbare wie auch maschinenlesbare Formate, ähm, die alle verschiedene Rechtfertigungen haben. Ähm, das eine kann man gut in R einlesen, das andere kann man gut in eine Skriptsprache einlesen, äh, das andere kann man gut mit äh, menschlichen Augen angucken. Ähm, aber hinter, hinter all diesen Formaten, und das ist ganz, ganz wichtig, hinter all diesen Formaten steckt genau die gleiche Datenbasis. Und damit meine ich nicht nur die Index auf Platte, sondern das, was ich in JSON sehe, ist genau das Gleiche, was die animierte Cloud-Visualisierung Cloud zugrunde liegt. Ähm, also selbst wenn es aussieht bei der Animierung, als würde ich da auf Einzeljahre zugreifen können? Nee, ist nicht so. Das ist nur Glättung. Ähm, der Dienst selber äh, ist wie gesagt ein, ein, ein, eine Rest-API, das heißt eine, eine, Anfrage, eine Anfrage kommt äh, als eine, eine Menge von Parameterwertpaare ähm, und es gibt etwa, etwa zehn Parameter, die man angeben kann, davon notwendig. Ist nur Query. Ja, das ist der Kolokant. Das ist das, was ich als, als fragender als, als Forschende untersuchen will. Äh, die restlichen Parameter haben alle mehr oder weniger sinnvolle Defaults. Und erst wenn man mit dem Default geguckt hat, äh, oder vielleicht nicht mit dem Default, ähm, wenn man schon weiß, dass das mit den Defaults nicht gut geht, kann man die anderen Parameter anfassen und anpassen, um besser, ähm, besser das nachzubilden, was, äh, was die eigentliche Forschungsfrage ist. Ähm, die Aufgabe der, ähm, der Web-GUI und, und des, des Dienstes am einfachsten ist ein, ein diakones Kollokationsprofil. Ähm, das heißt, ich gebe ein, eine einfache Abfrage, einen Kolokanten, ähm, und ich sage damit, ich will ein Diakonos-Profil für diesen Kolokanten in diesem Korpus. So, der, hinter den Kulissen macht Diaglo dann das, das Filtern und das äh, Projizieren der Kandidat der Kandidatkolokaten auf die gewünschten Attribute, um, das sind die Dinge, die ich in meine Tube gepackt habe. Ich kann sagen, ich will nur Lemata zurücksehen, ich interessiere mich nicht für Part of Speech. Oder ich kann sehen, ich will Lemata haben und ich will, das, uh, ich will nur Eigennamen sehen. Ich will nur Lemata sehen, die vom Tagger als, als NA getaggt wurden. Um, dann werden diese, diese Ergebnisse aggregiert in, in die einzelnen Epochen. Und äh, weil keiner eine Liste von mehreren tausend äh, Kolokat-Kandidaten durchgucken will, ähm, werden die Listen abgeschnitten. Ja, ich gebe einfach die, die k-besten Kolokaten pro Epoche zurück. Ähm, das macht das übersichtlicher, aber das sorgt manchmal auch für Verwirrung. Äh, wenn Nutzer kommen und sagen, ach das Wort ähm, Garten war in 1950 ein, ein Kolokat, aber das verschwindet in 1960, ja, verschwinden tut es wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht mehr unter den k-besten Kolokaten. <lacht> äh, dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, zwei verschiedene Abfragen miteinander direkt zu vergleichen, sogenannte DIFF-Profile. Ähm, prototypischerweise vergleiche ich zwei Kolokanten. Ja? Ich vergleiche Haus und Garten. Ähm, aber man kann es auch benutzen, um das gleiche Wort in zwei verschiedenen Zeitabschnitten oder in zwei verschiedenen Dokumentteilmengen äh, zu vergleichen. Äh, man kann auch je nach Wunsch Unterschiede, eher Unterschiede oder eher Ähnlichkeiten zwischen den zwei verglichenen Kolokanten äh, hervorrufen. Ähm, dahinter stecken verschiedene, verschiedene Indizes äh, auf der Platte äh, und die sind nicht vollständig, auch ganz wichtig für, für die Nutzung, ähm, es sind Frequenzschränken im Spiel äh, und je nachdem, je nach welchem Korpus äh, unterschiedliche Frequenzschränken. Äh, es kann sein, dass etwas tatsächlich im Korpus zu finden ist, aber nicht oft genug, dass es in, in di den Diagonal-Index reinkam. Äh, äh, beim Default-Diagonal-Index, <lacht> äh, das heißt entweder Native oder Collocations oder Cofreaks. Ähm, Gibt es auch ein, ein Part-of-Speech-Go-List. Ähm, das heißt, Funktionswörter werden, die kommen nicht in den Index rein, nicht in den Default-Index. Also kann ich keine Funktionswörter anfragen mit dieser Gradation. Geht noch, wenn ich äh, ein anderes Backend benutze, ähm, das, diese, diese andere Gradation hat eine leicht andere Syntax und äh, ist auch rechnerisch teurer. Ähm, aber auch das sollte man als, als Nutzer wissen, dass ähm, nicht garantiert ist, dass immer alles dabei ist. Ähm, nützlich äh, beziehungsweise das kam, das kam erst später rein auf Wunsch von, von Thomas Wernecke von den von den Klarenhistorikern. Ähm, für jedes Kollokationspaar, was Diaglo zurückgibt, äh, kann man mit Mausklickerei in, in der GUI äh, auf einen Quick-Link klicken, um die Korpus-Treffer für dieses Paar zu finden. Äh, auch da ist ein, ein Kaviat äh, sinnvoll. Diese, diese Quick-Links auf die eigentlichen Corpus-Treffer, damit verlässt man Diakolo. Ja, Diakolo hat selber keinen Volltextindex und, Volltext-Index und speichert nicht alle Tokens im Corpus, sondern diese, diese Links äh, führen weiter in, in der BBAB äh, zu DDC. DDC ist eine Corpus-Suchmaschine. Eine ähm, und die Quicklinks sind in den meisten Fällen auch nur Approximierungen. Also, Diaclo sagt Frequenz n und DDC sagt Frequenz n minus k. Und das, das sorgt auch für Verwirrung. Warum habe ich nicht genau die gleichen? Ich kann nicht garantieren, dass genau die gleiche Treffer kommen. Aber wenn es es ähm, ist, es ist, ist, ist, ist soll hilfreich sein für Nutzer, die sich fragen, warum diese zwei Worte miteinander stark verbunden sind, drauf zu klicken und zu sehen, wie und wo sie im Korpus miteinander auftreten und da ein bisschen näher zu lesen. Ja, äh, das, das war für, für Thomas sehr wichtig, dass er eben zwischen diese diese distant reading Sicht mit Wortboten und Tabellen und äh, den Close Reading sich direkt zu den Korpus-Treffern äh, hin und her springen konnte. Äh, Im Sinne von, von Workflows äh, auch relevant äh, Batterien nicht enthalten. Ähm, das, äh, da sind Di Diaglo ist nur ein Index und, und nur ein Dienst. Das, ist, das macht diakone kollokationsprofile nichts mehr. Es analysiert keine Texte, es tokenisiert keine Texte, es annotiert keine Texte und es hat, wie gesagt, keinen Volltextindex. Ähm, wie Kai sagte, das ist ein, ein Puzzlestück, was in andere Puzzlestücke greift. Ähm, es muss nicht zwangsweise in die Puzzlestücke... Putzelstücke greifen, die ich geschrieben habe. Ich habe versucht, das schon so flexibel zu machen, dass andere Formate möglich sind. Ähm, aber man muss vielleicht ein, ein bisschen was dazwischen stecken. Und äh, eben für diese Quicklinks braucht man im Moment DDC. Ähm, damit wären wir beim ersten Teil durch. Und ich springe ich überspringe einfach die Gory Details und komme auf die Examples. Ähm, ja, das sollte ich wahrscheinlich klein lassen. Ne? Ich habe, äh, Brian. Ja. Ganz vielen Dank. Ich habe ich hab, ähm, zwei, zwei Anmerkungen ja. ähm, nach, diesem, nach den, den ersten Überlegungen. Also, ja, auf die unterschiedlichen Kollokationsmaße und Assoziationsmaße müssen wir nicht schauen. Also, werden wir haben hier zwei, drei. Ähm, wir sind ja sehr affin, was das angeht, korpuslinguistisch, wir kennen das, die Sachen auch. Ähm, was für uns total wichtig, also für mich total wichtig war, war die automatische Portionierung von ähm, Untersuchungszeiträumen, weil das uns nämlich die quälende Frage abnimmt, müssen wir uns darum selber kümmern? Brauchen wir 34 Seiten Begründungen dafür? Brauchen wir die nicht? Das Zweite ist, unsere Korpusdaten sind extrem homogen, das heißt, von einer außerordentlichen Qualität, ähm, äh, sowohl was die Varianz angeht, als auch was ähm, die Textfunktionen äh, angeht und unglaublich dicht. Also das heißt, dass wir wahrscheinlich quantitativ eines der Traumprobe vor uns sehen, wenn wir über eine Zeit von 1750 bis 1850 reden. Mehrfach abgeschrieben, die Hände dokumentiert und so weiter und so fort. Also wirklich in einer Qualität, die ich so noch nie gesehen habe, aus Deutsch. Und was für dich vielleicht auch interessant ist, es sind multilinguale Korporaten. Das heißt, sie sind primär zunächst Deutsch und werden dann auf Englisch übersetzt. Okay. Und irgendwann ändert sich diese Übersetzungsrichtung von Englisch nach Deutsch. Und wir brauchen wahrscheinlich solche Tools wie, wie deines um. Ja, ich, f, du siehst das Potenzial dafür, ne? Also das heißt, ja. ja ähm, ich ahne was, okay. ja. <lacht> okay. Ähm, die zweite Anmerkung ist: ähm, wenn wir tatsächlich über Diakolo als einen Index reden, als eine Indizierungsmöglichkeit, stellt sich für uns die Frage, wo wir die Daten zur Verfügung stellen. Ähm, ob man tatsächlich das DTA nutzt oder ob man es selber macht. Das müssen wir mit keinem mal durchdiskutieren. Ähm, ist aber für mich sehr, sehr wichtig, das zu wissen, dass wir uns um die Frage kümmern müssen. Und das ist so, das sind so meine zwei, zwei Punkte. Also ich habe schon sehr viel gelernt gerade. Okay. Gibt es sonst bis ein bisschen Wünsche, Bedarfe, Anregungen? Ach so, weil du das meintest. Äh, keine Phrasenannotation ist für mich als Konstruktionsgrammatiker vollkommen irrelevant. <lacht> ja, also das brauche, auch ich tatsächlich, das brauche ich tatsächlich nicht. Was für mich viel interessanter wäre, wären äh, händische Annotationen von äh, Deep Cases. Ähm, dazu Und, kann ich, aber, ich, Ja, also ich habe es nicht. Da, dazu kann ich nur sagen, wenn wenn das im Korpus drin ist. Also wenn du ein tokenisiertes, segmentiertes Korpus hast, also mit segmentiert meine ich in so etwas wie Sätze und Paragraphen und Dateien. Ja. Ähm, wenn diese Annotation auf Token-Ebene im Korpus drin ist oder meinetwegen auf Metadatenebene pro Dokument, dann kann man das mit Diacolo auch abfragen. Das wäre nämlich, äh, das ist nämlich die zweite Einsicht, die ich habe, wenn ihr jedes Token mit einem äh, Datum verseht, ja, dann ist es auch kein Problem, die Cases zu annotieren. Ja. Also es ist eine zweite, es ist eine nächste Leerschicht. Ja. Ähm, aber das müsste man händisch machen, dafür gibt es keine. <lacht> <lacht> also da da komme ich halt leider mit Wittgenstein und first äh, nicht an die Automatisierung ran. Das müsst, müsste man halt händisch machen. Und naja. Äh, müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Aber wenn es damit potenziell möglich wäre, dann wäre es natürlich großartig. Okay. Kann ich da noch eine Frage anschließen? Ja, klar. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt zu hören ist. Funktioniert das? Brian, hörst du Robert? Ja, ne? äh, du? ja etwas unklar, aber ja. Moment. So ich ist es vielleicht. Test, äh, ins... alles, alles, rein. Ja, ja. No. Das, okay. Um, die Frage, die mich interessiert, ist, um, wenn man denn zum Beispiel mit, mit eigenen äh, Annotationen arbeitet oder weiter und so weiter, wie restriktiv ist das Ganze denn, in welchem Format sozusagen die Daten eingegeben werden müssen? Also wie, wie konkret die Annotation zum Beispiel umgesetzt ist? Um, es gibt ein Es gibt verschiedene Formate, die Diaglo als Eingabe akzeptiert, empfehlen tue ich und selber nutzen, äh, wo ist das? Da, da, da, da, da, da, da. Ähm, empfehlen tue ich eigentlich nur DDC-Terms. Das ist alles, das ist das Einzige, was, was ich benutze. Ähm, es gibt eine Liste von Formaten, ja, ähm, stimmt, JSON kann man auch benutzen äh, in, im ein, eingeborenen äh, Diakolo-Format. Ähm, TCF ist ein Klarin-Format, ich mag es selber nicht besonders, weil es sehr groß ist, es ist XML-basiert. Ähm, man kann auch TEI, also tokenisiertes TEI, da reingeben. Äh, das empfehle ich nicht, weil das äh, sehr teuer ist, zu, zu parsen. Das ist einfach langsam bei der Indizierung und sehr gefräßig, was äh, RAM und, und anderen Dingen betrifft. Ähm, also das, was ich benutze, ist ähm, DDC Tabs. Ich weiß nicht, ob es hier ein Beispiel gibt. ja. Ähm, Dokument Metadaten, Sätze, äh, jede Spalte ist ein Token-Attribut. Äh, das sind die Namen der Token-Attribute. Äh, das ist, finde ich, am einfachsten. Äh, sonst, wenn man das, huch, ähm, wenn man das selber konstruieren will, kann man das mit JSON machen. Äh, und wenn ihr ein internes Format habt, das wird maschinell passbar sein ähm, und es sollte relativ äh, schmerzfrei sein, ähm, so etwas wie dieses JSON-Format oder das, das ddc terms textformat zu produzieren. Okay, also das ist, äh, das ist nämlich genau die Frage. Ne? Also wir haben uns jetzt schon darauf eingerichtet, dass wir, wenn wir heute auseinander gehen oder morgen, dass dann der kleinste gemeinsame Nenner Excel sein wird. Das habe ich nicht ja, gehört. Nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich muss immer, ich muss immer, daran, ich muss immer daran denken, wer, ähm, wer in der Breite bestimmte Dinge benutzt. Ja. Und ich kann ein CSV-Format oder Tabstop-separierte oder Semikolon-getrennte Werte sehr einfach in ein JSON-Format bringen ja. und umgekehrt. Also, das heißt, das sind die Konvertierungsschritte sehr. Sauber und nicht fehleranfällig, wenn sie alle in UTF-8 gespeichert sind. Dreimal ja. <lacht> Finger, Fingers crossed, ja. <lacht> ja. Mit oder ohne Bom? Ja, ja, ja, ja. Und ähm, das heißt, dass wir, ähm, aber dass das schon eine wichtige Information ist, dass wenn du sagst, TEI, XML-Kodierung ist zu komplex, ähm, weil sie einfach sehr rechnerhungrig ist. Also man, man, man kann TEI effizient in was anderes konvertieren. Ähm, ja. und TI ist, ist sehr gut tragbar und, und portabel, aber ich selber gehe nicht so gern mit TI um. Ich, ich muss das an der BBAW, das ist ja. Brot und Butter, ähm, aber für ja, maschinelle Verarbeitung ist TI nichts. Das ist okay. nicht so ja. gut. Das erste, was okay. ich mache, ist, das in was anderes zu konvertieren. Okay. Ja, das würde nämlich für uns bedeuten, wenn ich über unseren Workflow nachdenke, dass man tatsächlich versucht, wenn wir Trainingsmaterial erzeugen aus den Handschriften, das maschinenlesbar ist, dass man für eine digitale Edition TEI stark macht, aber als Basis möglicherweise JSON ähm, oder irgendein CSV-Format verwendet. Ja, TEI als Ursprungsquelle ist, ist ganz Oder. gut. Und vielleicht für die manuelle Annotierung ist das gut. Ich kann, und sicher für die, für die Strukturierung, für, für Editionen und, und Transkription ist das gut. Da, da kann man, da kann man sehr gut auf TEI zurückgreifen. Aber, ja, ja, die, die es ist, es ist mir zu, zu komplex als Programmierer, ja, ähm, ja. aus verschiedenen Gründen. Also, das ist genau, ist genau die, die Richtung, die ich meinte, also falls, falls ich mich da unklar ausgedrückt habe. Also das heißt, ich würde, faktisch, ich würde faktisch aus dem Text, der aus der UCR kommt, in zwei Richtungen weiterdenken: nämlich einmal Richtung json was maschinenlesbare Auswertung angeht und dann einmal Präsentation äh, in Richtung TI, also wenn wir in Richtung digitale Edition denken. Das wird ja der, das wird ja der Weg sein. Wir werden nicht als Ausgangsbasis TI haben ja. nach dem Workflow. Ja, also ich, ja aber ich, ich denke, so wie ich mir das vorstelle. Ich muss dich kurz lauter machen. Okay. Ähm. Jetzt. Also von der ganzen Architektur der, der Information ist, ist der Anker ganz klar das weil das irgendwie an die Quelle anfließt. Und die Verbindung Digitalisat und irgendeine Art der Erschließung, diese Digitalisierung, würde ich sagen, wäre äh, äh, TI. Aber TI, da bin ich völlig, äh, kann ich sehr gut verstehen, ist nicht das Format, das man dann für solche Art von automatisierter Analyse ja. Wir sagen da, da ein Derivat, äh, schon, schon im Workflow drin, automatisch. Also ja. man lädt sich nicht die Augen, sondern weiß ich, äh, ein TXT, nee, was eicheres vielleicht, aber so in diese Richtung. Ne? So, so etwas, was äh, äh, Jewish idealerweise die Apollo aufnehmen. Jason? Selbst für diese Tagging-Citizen Science Sachen ist ja eigentlich. Äh, das Format mit, man liest von oben noch eine Spalte, hier ist der Text und hier kommt die Annotation, hier kommt die Annotation eigentlich viel einfacher als Leuten irgendwie die Eier um die Ohren zu hauen. Das ist nicht so besonders kompliziert, wenn man es einfach verstanden hat, aber. Ja. sagen wir so eine Tabelle mit der Annotation in diese Spalte ist eigentlich, finde ich, sogar auch in also dem Bereich einfacher. Ja, wobei, das kommt ja von wie viel man den Nutzern zu. Also äh, im Idealfall hätten sie. Würde es denen egal sein, was da im Hintergrund ist. Man hat eine Oberfläche, man liest einen Text, man highlightet und man schreibt was, was. Also, können, also, also im Hintergrund man, machen wir was. Wenn, wenn man über den Project Editor-Arbeit ist, äh, das, dann sagen. ist TI-Präsentation natürlich das Ding. ne? Also ist die TI hat dann wirklich gemacht, die ganze Adresse, die, die ich muss dich wieder Ich, ich, ich, ich sehe deine Abkürzung und ich sehe gerne das komische. Sie verschrieben eigentlich, ich meinte das. Das kann du ja schön da ausdrücken. Das, ja. das ist das, was ist, ist, äh, Kassins Job. Ja. Obwohl, ja, aber da ja. auch. Okay, also, Entschuldigung die für die Unterbrechung. Ja, ähm, und für die Vorkehrung der Fragen, also das heißt, das ist schon mal der Hälfte, glaube ich. Und jetzt sind wir aber. Auf die Beispiele gespannt, gespannt ja. ja. Vor allen Dingen, glaube ich, äh, Rohr und Rohan. Ähm, ich kenne sie ja Jahren schon total. Also, okay. Ich habe es okay. sogar damals im Großen, Wir man schon ob ich das richtig gemacht habe. <lacht> okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit für die Beispiele bleibt. Ich springe einfach hin und zurück äh, dadurch, um, um alles Mögliche hoffentlich abzudecken. Ähm, die, die, die das beste Beispiel ähm, habe ich von, von Thomas Merneke und Kai, glaube ich, ich glaube Kai und, und Thomas haben das zusammen entdeckt, ähm, ist das Wort Krise. Ähm, äh, wenn man das in Dekaden anguckt, ich hoffe, das funktioniert aus Omni. Omni. Das funktioniert hier nicht, oder? Da ist er. Ah ja. Ähm, in, der, in der Zeit ähm, und das Ergebnis auf Eigennamen oder Wörter, die als Eigenname vom Part-of-Speech-Tagger getaggt wurden, ähm, abfragt, äh, sieht man in den 50er Jahren, Frankreich, ja, da gab es Streiks äh, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Bonn ist da und die, die Alliierten, Frankreich, England. In den 90, 90, 1960er Jahren ist das, das beste Kolokat für das Wort Krise Tolstoy. Ähm, was hat Tolstoy mit Krisen zu tun? Das, das ist komisch. Das, das, das kommt mir merkwürdig vor. Dann kann ich hier auf. Äh, diese Quick-Approximierung klicken und mich ein bisschen da einlesen. Äh, was man sehr schnell sieht, ist, es gab in den 60er irgendwann, ich glaube 62, ein Podiumsgespräch tolstoy die Krise der Kunst und wir an der FU Berlin. Äh, und es wurde so oft davon berichtet in der Zeit, ähm, dass diese, dieses Paar sehr stark miteinander assoziiert äh, in dieser Epoche. ist nicht wirklich interessant, aber es ist nachvollziehbar. Ähm, aber man sieht auch Dinge, die man wirklich als, als Krise bezeichnen würde. In den 70er Jahren Nixon in den USA, Bartel kennen wir auch, äh, in den 80er Jahren die sowjetische Besatzung von Afghanistan, Polen ist da ähm, zur Zeit von Solidarność, ähm, Schmidt's koalition ist kollabiert, äh, AEG hatte in den 80 er glaube ich, Lieferschwierigkeiten und musste ihre, ihre Elektronikabteilung verkaufen. Äh, Finanzkrise Südostasien in den 90er, äh, hier Asien, Japan, Südostasien, äh, Gorbatschow durch Jelzin ersetzt, Bürgerkrieg im Kosovo und ehemaligen Jugoslawien. Ähm, es ist aber ein bisschen mühsam, hier durch diese Tabelle zu scrollen. Ja, das ist Epochengröße N, F1, Frequenz meines Kolokants in der Epoche, F2, unabhängige Frequenz des Kolokaten. In der Epoche, F1,2 ist die co occurrence -Ocur frequenz und daraus berechnet sich eben den Score. In diesem Fall Mark Dice. Ähm, wir haben hier Farben, um etwa die, also eine Farbskala, um diese, ähm, diese Score-Werte etwas zu visualisieren in der Tabelle schon. Aber es ist trotzdem viel Information und etwas mühsam sich da durchzuklicken, äh, deswegen für die Augen äh, einmal als Übersicht ist diese Cloud-Visualisierung ganz nett. Äh, hier kann man entweder mit Tastatur oder Maus sich durchklicken durch die verschiedenen Epochen hier, oder das Ganze als Animation abspielen lassen äh, und sehen, wie das sich entwickelt über die Zeit. Ähm, Nochmal ein Hinweis: zwischen den Epochengrenzen habe ich keine Daten. Hier sind die ganz genau die gleichen Daten wie in der Tabelle waren. Deswegen, wenn ich das loslasse zwischen zwei Epochen, springt es zum nächsten, weil nur da habe ich wirklich Daten. Das ist vollkommen, Brian, es ist vollkommen egal, denn diese, äh, das Fade in, Fade out. Äh wird spätestens nach der Datenbasis nicht mehr hinterfragt. Ja, ja. ich kriege immer wieder Fragen dazu äh, und, und deswegen hämmer ich da ah, okay. vielleicht ein bisschen sehr darauf rum. Ähm, aber das, das, das ist Beispielkrise. Ähm, sehr, ist ein sehr dankbares Beispiel, ist ein, ein wunderbares Beispiel für Diagno, weil Krise an und für sich lexikalisch eine inhärent instabile Situation bezeichnet. Ja, also man, man kann erwarten, dass die Kolokaten sich häufig ändern, äh, was, was sie auch tun. Ähm oh, und jetzt ist das... Ja, okay, ähm, Lexikog Lexikografie überspringe ich, ich mag das Beispiel nicht besonders. Revolution, ja, ähm, das ist immer ein gutes Beispiel. Ähm, nehmen wir an, wir sind Außerirdischen äh, und reproduzieren asexuell und wissen gar nicht, was äh, Männer und Frauen sind. Wir haben die Erdlinge, diese komischen Leute, de deren Kommunikation wir überwachen, äh, davon reden hören, wissen aber nicht, was das ist. Und wir entscheiden, in einen historischen, angesammelten Textkorpus zu gucken, äh, das Kollokationsverhalten von diesen beiden Limiter, <lacht> um auf die, die Unterschiede zu kommen, was, was das tatsächlich sein könnte. Ähm, das wäre für uns als Außerirdische eine äußerst blöde Idee, äh, weil vor allem ein historischer Textkorpus wird nicht unbedingt die, die faktischen Unterschiede zwischen den, den Gendern äh, aufdecken, sondern vor allem wirklich tief eingesessene kulturelle Vorurteile. Ähm das sind nicht meine eigenen Meinungen, das, das, sind, das sind die, die Kollokationsdaten. Ja. Ähm das haben mir die Anwälte gesagt, ich muss das dazu sagen. Ähm so, hier in, in, in der Wolke haben wir wieder die Farbskala, aber die ist jetzt zweipolig. Rötliche Worte koalieren eher mit, mit Mann, also mit meinem ersten Abfrage, bläulich-grünlich, äh, grünlich-bläuliche Worte koalieren eher mit Frau und die Größe de, ähm, der Tags im, im Tag Cloud ähm, repräsentiert die, die Stärke des Unterschieds im, im äh, Kollokationsverhalten zwischen den beiden Kollokanten. Also, Männer sind hier äh, gelehrt, weise gemein, äh, Frauen sind tugendreich, edel, tugendsam, adelig. Ähm, und Gebären, das, das ist eigentlich nicht, das ist kein biologisches Fakt leider. Das äh, kommt vom, von der formuläischen Ausdruck, Frau Schmidt, geborene Müller. Ähm, äh, und das ist auch vielleicht symptomatisch von. Eine, die auf jeden Fall von einer Ungleichheit, äh, dass, dass Frauen beim, äh, beim Heiraten den, den Namen ändern. Ähm, da, da war es, biologisches Fakt. Juhu, es gibt es tatsächlich, aber hauptsächlich hier drin sehen wir kulturelle Vorurteile. Ja, gelehrte Männer, berühmte Männer, äh, gnädige Frau, okay, auch ein formulärischer Ausdruck. Das verschwindet, wenn wir Mann oder Herr mit Frau oder Dame vergleichen, weil die maskuline Variante von gnädiger Frau eben gnädiger Herr ist. Ähm, es ist ähm, etwas erschreckend, wie, äh, wie eindeutig diese, diese Unterschiede sind. Ähm, etwas erfreulich ist, ab dem, ab dem 19. 19. Jahrhunderten, das sieht man hier relativ gut, ähm, werden die Unterschiede weniger stark ausgeprägt. Ja, Also hier sehr große Tags, große Unterschiede zwischen den Kollokationsverhalten. Ab 1800 sind die, sind die alle ein bisschen kleiner, außer gnädig, was leicht zu erklären ist. Also es besteht, es besteht Hoffnung. Ähm, diese kleineren Unterschiede, die setzen sich durch bei, bei einem größeren Korpus mit, mit ähm, längerer Ausdehnung. Ähm ja, was haben wir hier noch? Ja, nicht wirklich interessant. Ähm ich weiß auch nicht, ob das noch funktioniert. Ähm das ist äh, ein Beispiel für Fort Fortgeschrittene. Ähm, man kann ein, ein anderes Backend benutzen, also nicht das Default Collocations Backend, um ähm, Dokument-Metadaten mit abzufragen, ohne die als Token Attribute im Index kodieren zu müssen. Äh, also ein Term Dokumentmatrix steckt dahinter. Ähm, und dann kann man verschiedene Autoren direkt vergleichen. Äh, mein Beispiel war Habermas und, und Kassierer. Ähm, relativ kleine Samples, ja, es ist nur 500.000 Tokens Habermas und 130 Kassierer im, im DWDS-Kernkorpus, ähm, aber es ist insofern interessant, dass Habermas selber ähm, Kassierers Einfluss äh, zugibt. Ähm, und da kann man sich die, die Unterschiede und die Ähnlichkeiten beide anschauen. Upp. Jetzt, jetzt, was habe ich gemacht? Oh. Da. Ähm, und bei, den, bei den Unterschieden ist, ist es relativ eindeutig. Ja. Habermas ist am ähm, Handeln interessiert ähm, hat, und, und Normen, Gesellschaften, Öffentlichkeit. Ähm, Kassira ist ein Semiotiker gewesen. Ja. Er, er hat Sprache, Erkenntnis, Inhalt, sein Ganze. Ähm, aber sie haben auch gewisse Ähnlichkeiten. Äh, eben Beide interessieren sich für, für Sprache, Begriffsbezeichnungen, Zusammenhänge, äh, Sinn und Bedeutung je Frage. Ähm, und da, da ist natürlich nicht alles gesagt über diese, diese zwei ähm, diese zwei Denker, aber ähm, das, das ist eine mit, mit entsprechenden Zitaten aus den, aus den Werken selber und etwas, etwas Prose, um das zusammenzubinden, wäre ja, das eine brauchbare Vordiplom-Arbeit. Ähm, das, das haut schon hin. Äh, und ich, ich, ich, hatte, ich hatte das große Glück, äh, vor viel zu vielen Jahren bei, bei Habermas im, im Seminar zu sitzen. Und da mussten wir auch Kassierer lesen. Und wenn ich daran denke, was er an Cassira an hervorgehoben hat, das passt ziemlich gut zu den Ähnlichkeiten, die Diaglo gefunden hat. Und das, was in Cassira drin war, aber Habermas mit keinem Wort erwähnte, das passt schon ziemlich gut zu den deutlichen Worten hier. Ähm, es, es ist eine, eine brauchbare Approximierung. Ähm, das Französisch kann ich nicht. Uh, und als Letzte, ähm, da werde ich auch nicht draufklicken, weil ich heute entdeckt habe, irgendwas funktioniert damit nicht. Ähm, also es funktioniert, es sieht nur blöd aus. Ähm, äh, wenn man Germanet, ein Thesaurus, benutzt, um eine Abfrage zu expandieren, also ich kann hier das Germanet-Synset-Getränk, also, alle Getränke, die in Germanet kodiert sind, als Disjunktion, als Menge äh, in die Abfrage einnehme und ähm, die Getränke als Nomen ähm, unmittelbar vor dem Verb trinken, als Infinitiv oder Partizip, also in Objektstellung vortrinken, äh, als Nomen. Äh, und die Getränke sind meine Kollokaten. Also, die Frage ist, welche Getränke wurden im Korpus getrunken? Ja, welche Getränkearten Arten koalieren stark mit dem Verb trinken? Ähm, und dazu muss man den, die ddc relation benutzen, um eben diese unmittelbare Vorgänger-Relation zu bekommen, weil das ist die Präzisierung des, dessen, was es bedeutet, zusammen mit den kolokanten aufzutreten. Ähm, das ist ziemlich langsam und teuer, geht aber in diesem Fall. Ähm, und wie gesagt, es benutzt Germanet, um Getränke äh, zu wissen, was, was, was für Getränke es gibt. Ähm, und man, man, man sieht äh, fast konstant über den ganzen Zeitraum äh, Bier. Milch, Wasser und Wein, also das, das, die, die gibt es immer, die gehen immer gut. Mitte des 17. Jahrhunderts kommen Tee, Kaffee und Schokolade rein. Die gab es vorher in Europa nicht wirklich. 1800 sinkt Brandwein ab, das ist, ist nicht mehr schick, die, aber Schnaps kommt. Man könnte annehmen, das ist eine Umbenennung. Champagner ähm, taucht auf. Sehr interessant finde ich, dass Alkohol, also Alkohol im Sinne von Alkoholtrinken, ja, diese, diese Konfiguration, die hier angefragt wird, ähm, das taucht erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Ähm, interessanterweise zeitgleich äh, mit der ähm, wie heißt das? Temperance Movement, also mit, mit der ähm, ja, Anti-Alkoholiker-Bewegung. Äh, ähm, und die verschiedenen Alkohol-Subarten, die, verschiedene Alkohol ähm, die, die äh, kommen sehr häufiger, kommen viel häufiger vor und, und das, das breitet sich aus, die, die Menge an verschiedenen Alkoholen. Sorten, die man trinken kann ab äh, 1900. Ja, Natürlich Bier und Wein und Schnaps und Brandwein konnte man vorher trinken, aber Alkohol zu sagen Alkohol trinken, das kommt erst mit dieser ähm, in Zusammenhang mit dieser, dieser ähm, Kontrabewegung auf. Ähm, kann man sich auch als, als 2D-Zeitverlauf anschauen. Ähm, es ist hier vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel, um sofort was daraus ablesen zu können. Aber hier kommt Kaffee, hier kommt Alkohol, äh, hier kommt Schnaps und da geht Brand rein. Ähm, also man, man kann vielleicht statisch hier ein bisschen was sehen, was ähm, nicht so gut in der Animierung mit interaktiven Hin- und Herziehen zu machen ist. Ähm, das war es im Wesentlichen für den Vortrag. Ja, Diakonoprofilierung geht, aber nicht aus der Kiste mit konventionellen Werkzeugen. Die Epochen kann man flexibel machen, wenn man bereit ist, ein bisschen länger auf die Ergebnisse zu warten. Und ich hoffe, es war von den, von den Beispielen, die ich im Browser durchgeführt habe, dass man nicht wirklich allzu lange auf die Ergebnisse warten muss. Ähm, und wozu das gut ist, ähm, ja, ich habe meine Ideen, aber ich, ich hoffe, ihr habt auch jetzt eure Ideen, wozu ihr das benutzen könntet. Und äh, ich hoffe, es ist, es ist nützlich. Also, danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Äh, ja, ich habe an verschiedenen Stellen schon gesagt, ähm, es wird uns tatsächlich sehr Nützen. Zum einen, weil wir äh, eine Kernzeit, die wir im Moment anvisieren, von 1750 bis 1850 haben. Das heißt, äh, historisch gesehen, weil du ja mit Historikern zusammenarbeitest, eigentlich eine ziemlich prominente Sattelzeit haben und dann Texte haben, die rund um die Welt entstehen. Also immer in der Beobachtung anderer Kulturen. Also, das heißt, in denen er immer die eigene Kultur mit einer anderen in Beziehung und Relation gesetzt wird. Also das Beispiel Alkohol trinken, war hier sofort klar. Ja? Also woran das liegt. Also wir sind in einem religiösen Kontext, einem Erweckungskirchlichen. Und da spielt äh, der Missbrauch verschiedener Alkohole immer eine, äh, vor allen Dingen eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Wir haben auch gesagt, also, die, äh, also vielen Dank vor allem für das letzte Beispiel. Weil man da, glaube ich, zwei Dinge sieht. Die GermanNet-Integration finde ich super. Also, das nimmt, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit ja. ab. Ähm, wobei man da wahrscheinlich Spezifika ja. nicht sieht. Also, das heißt, die GermanNet-Klassifikation ist halt auch eine spezielle. Ähm, aber zum Beispiel das mit dem, äh, wäre das ja beliebig kombinierbar mit Essen, Denken, Erzählen. Und da wird, es, da wird es tatsächlich spannend, ja, also auch für, für unsere Zusammenhänge. Und, Und das, das Zweite, was ich jetzt auf dem Beispiel gesehen habe, ist die Abfrage von Meta-Tags, die ähm, genutzt werden können. Das erspart uns die Organisation von Suchprogrammen. Ja. ja, zum Teil. Aber das würde uns die, das würde uns die Frage zum Beispiel ersparen, können wir Lebensbeschreibungen, die handschriftlich vorliegen und Lebensbeschreibungen, die gedruckt sind in Periodika, können wir durch den Meta-Tag zusammenführen. Ja? Und das wäre, das wäre so die zweite große Frage gewesen, ähm, die ich hatte. Und wenn das möglich ist, sind wir fein. Ja, Um das jetzt mal so zu sagen. Ja, gibt es denn sonst Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Also ich hätte es gerne. Ja, also meinerseits eine Nachfrage. Vielen, vielen Dank, das finde ich sehr spannend. Ähm, bei der Toy Story anmerkung äh, oder Stelle ähm, Toy Story und die Krise in der Kunst äh, stellt schließlich für, für mich die Verständnisfrage an, äh, ist äh, die... Äh, Uh, part of Speech, uh, das, uh, die uh, Kollokationssuche uh, uh, auf uh, Positionen fixiert, dass uh, eine, eine der vorstehende ein, Türken stärker uh, angebunden wird als das Nachstehende, denn Tolstoi und die Krise in der Kunst, die Entfernung zu Kunst wäre ja genauso weit und oder von der Zeichen sei ja sogar geringer <lacht> und insofern, warum wird Tolstoi und nicht Kunst als, ähm, als Kollokation gewertet? Uh, wahrscheinlich weil Kunst öfter, Kunst ist häufiger als Tolstoi, gehe ich von aus, vor allem in den, in den 60er Jahren in der Zeit und Kunst hat eine viel höhere unabhängige Frequenz ähm, und deswegen ist die Assoziierung mit Krise weniger stark. Ah, ähm, natürlich. Viel wie gesagt, Zeit und Art werden viel häufiger mit Krise zusammen vorkommen, aber bei Zeit und Art ähm, an und für sich sehr häufig sind, ist die Assoziation äh, weniger stark ausgeprägt. Ähm, und, und das ist es mit Toy Story. Toy Story wurde wahrscheinlich in der Zeit sonst kaum erwähnt in den 60er, nur in Zusammenhang mit Krise und nur gerade oft genug, dass diese Frequenz, Diakolos, Frequenzschränke, überschritten hat und es kam in den Index rein. Und dann ist das eine, eine sehr starke ähm, Kollokation, äh, Entschuldigung, ähm, ich habe hier auch irgendwo, ah, genau, einfach ein Beispiel, wie für diese Native co occurrence Relation, ja, das, was Diakolo Collocations nennt, als Profile, ähm, wie das gezählt wird, ja? the fat cat sat on the fuzzy cat. Ähm, erstens, lemmatisiere ich, im Englischen nicht wirklich so wild, ja. Um, dann fehlt richtig die Funktionswörter raus. Ja, und dann haben wir fat cats, quasi cat. Sit fuzzy cat. Um, dann bleiben uns nur die Inhaltswörter übrig und die zähle ich durch die die Inhaltswörter als Tokens. Ja, zwei cat Tokens, einmal auf Position 2 und einmal auf 5. Und was die, diese Relation tut, ist, es hat einfach eine, eine, ein, ein Kontextfenster, äh, fixer Breite, und die Breite geht man bei der Indizierung an, äh, bei, im, in der BBAW defaultmäßig ist es fünf, aber es ist fünf Inhaltswörter, rechts oder links vom Kolokaten, hm. im gleichen Satz. Ja? Also es überschreitet nie Satzgrenzen, sofern die Satzgrenzen richtig Vorausgesagt wurden und richtig annotiert. <lacht> ähm, und es zählt keine Funktionswörter. Und das ist der Grund, weswegen DDC das nicht approximieren kann. Ähm, also fährt kehrt, fährt Fuzzy. Aber das muss auch in beiden Richtungen funktionieren. Deswegen, wenn ich hier die Koherenzen für, für die zweite Katze zähle, kriege ich kehrt nochmal rein. Einmal rechts links, einmal links, rechts. Und deswegen ähm, wird Diaglo sehr oft bei äh, Wörtern, die Wörter selber als starkes Kolokat. Ähm, also bei Krise, Krise ist ein starkes Kolokat von Krise. Ähm, nicht, weil äh, Diaglo zu blöd ist, um zu wissen, dass das das gleiche Wort ist, sondern ähm, es taucht in diesem Fenster auf und dann wird das doppelt gezählt. Und das ist leider, ich gehe nicht jetzt wirklich darauf ein, aber es ist nicht ganz trivial zu sagen, mhm. gleiche Wörter zähle ich nicht im Index, weil da muss man sich fragen, eben mit dieser Tupelbildung, was ist gleich? Ja, das ist ja, äh, danke für die Erläuterung. Also ich würde dringend davon abraten, auch da mit einem, die Schere anzusetzen und das wegzuschneiden. Ähm, denn man kann so immer an, zum Beispiel im keyword-Kontext, äh, Belegen erklären, wo kommt das her? Ähm, wie haben wir es zu interpretieren? Wir, wir machen mal halt die Augen zu und schauen nicht drauf. Ähm, ich glaube, das ist immer sinnvoller, als zu sagen, wir setzen jetzt automatisch die Schere an, äh, weil man dann auch Belege wegschneidet, die man vielleicht haben will und äh, bestimmte Dinge nicht mehr sieht. Ja. Ähm, Funktions-, das Fehlen von Funktionswörtern finde ich... Ähm, aus grammatischer Perspektive schade. Ja. Genau, genau da ähm, ist, ist dieses DDC-Backend nützlich. Wie gesagt, ist ein bisschen langsamer, aber da kann man sehr präzise, ziemlich präzise formulieren, welche, ähm, was man haben will. Ähm, es, es gab auch ein Beispiel, wo ich spezifisch Funktionswörter, das habe ich übersprungen, äh, genau, Funktionswörter Pro okay, Pronominal-Adverbien mit DDC ähm, abgefragt habe und Genres verglichen. Ähm, äh, und zwar ähm, Belletristik versus äh, Wissenschaft. Ähm, ja. Ja. ja, Wir brauchen uns für die Herrnhutischen Kontexte vor allen Dingen deshalb, ähm, weil speziell Herrnhut dafür bekannt ist, ähm, mit Adverbien ähm, komplexe Wortbildungen zu realisieren. Also alles das, was wir kennen an, an Pfadwerben, die zusammengesetzt sind, also hinübergehen, hinaufsteigen und so weiter und so fort, ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit hermutig ähm, über die Prägung. Ja, also im 17. und 18. Jahrhundert. Also wenn ich wenn hermutig ich, wenn ich dann zumindest Franke. Also sagen wir, es gibt eine sehr starke pietistische Wortbildungs- Tradition und Liebe Neologismen zu bilden vor allen Dingen zusammengesetzte Verben und zwar mit adverbialen Bestandteilen oder präpositionalen Bestandteilen und sobald die aufgetrennt werden im Korpus, also durch Tempusbildung oder irgendwas, ja, ähm, dann werden sie ja nicht als Verbbestandteile markiert, sondern als Adverbien und ähm, deswegen ist, die, ist das Aufspüren dann umso wichtiger. Genau. Das würde sich im Übrigen auch lohnen für die Daten, machen. um mal so eine Advertinens schau zu machen. Ne? Okay. Ja, sehr schön. Sonst noch Fragen, Anmerkungen, Bündnis, Anregungen? Kassi? Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe Diakolo schon benutzt. Und zwar einfach, um zu prüfen, weil bestimmten Wörtern, haben, ob die bei den Herrn Gütern anders verwendeten. Und das eine Beispiel, das noch, also was in aber angegeben und ist einfach, ich mir schon noch angegeben angelegt Und dann habe ich geschaut, ob irgendwo in 10er-Schritten, also in diesen 10 jahres so verwendet wird, wie bei den Wird es nicht. Also, und dafür ist es schön, weil ich gucken wollte, ob es irgendeinen Peak gibt, ob vielleicht doch ähm, Sprachkontakt, weil ich sehe, dass du das Potenzial des Sprachkontaktphänomene auch herauskommt Ja. Also, das bei den Schnaps habe ich überlegt. Wann taucht es auf? Warum? Woran liegt es, dass der Brandwein weniger wird, das Schnaps mehr wird. Und ähm, ich finde es schön in dieser Partitionierung, weil wir sehen können, wann ist vielleicht ein Lexen besonders prominent. Und ich mag auch immer diese Auffällung zwischen Belletristik und Zeitung. Also, es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber man sagt jetzt, dass die Zeitungssprache so einen großen Einfluss hat. Ähm, und extremen Sprachwandel bringen, das sieht man halt, weil ja bei den total Ja. Da kann man sehen, die um die Zeit kommt auf, bringt bestimmte Vokabeln und dann kann man halt einfach Holen bleibt das oder nicht. Da war ja die, da war ja die, äh, das weiß ich nicht, Brian, ob, ob, ob äh, du das mitverfolgt hast. Ähm, es gab ja die De Debatte über den Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Und eine, genau, also der, der so herrlich martialisch, nationalistisch klingt. Und eine der Einsichten im deutschen Pfötum war ja, dass man enttäuscht darüber sei, wie wenig prägend die Literatursprache sei. Ja. Weil die immer 30 Jahre der Zeitungssprache nachklappt. Ähm, und dass man da erschüttert sei. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das müsste ich noch aussuchen. Aber äh, genau dafür, also, genau dafür wäre das super. Und wenn wir jetzt unsere Daten in das, in das System einspeisen könnten, das wäre natürlich großartigst. Ja. Ja, es, es gibt da so ein darker Image. Ähm, das darf ich auch weitergeben. Das ist unter Open Source schon veröffentlicht, unter eu.pl. Ähm, das Ding ist, äh, aus der Kiste off the shelf wird es niemandem wirklich was bringen, weil die verschiedenen Sprachressourcen rechtlich geschützt sind, die gehören nicht zu Image, die darf ich auch nicht weiter distribuieren. Ähm, und ab äh, Ende des Monats darf ich sie auch nicht mehr selber nutzen, glaube ich, ähm, für, also für Forschungszwecke. Und ähm, ja, vielleicht passiert da was, das ähm, dass da offene Alternativen reinkommen, aber ich glaube, die Möglichkeit, also, ich weiß, die Möglichkeit, die jetzt schon geht, ähm, mit der Kai auch zumindest ein bisschen vertraut sein könnte, ähm, ist, wenn ihr vorannotierten Daten habt, ja, wenn, wenn ihr euch um Tokenisierung, Segmentierung, Annotierung kümmert und eine, ein brauchbares Format habt, was ihr in, in eins von diesen, diesen Diacolo oder ja, nicht Diacolo-Formaten, sondern in ein D-Star-Format konvertieren könnt. Dann kann man das damit indizieren und hat dann hinterher eine, eine voll funktionsfähige Instanz mit Diacolo und mit DDC, so dass diese präzise Abfragen auch gehen. Ähm, also ist, ist das gibt's, ähm, aber es ist äh, nicht auf Knopfdruck. Nee, ich glaube, das ist, aber das, das ist aber die Idee von Kai. Ja. Genau in die Richtung geht's. Ja, super. Schön. Ja, ähm, ich fürchte, ich muss auch gleich wieder. Wir machen, wir machen genau. Wir sind schon eine Viertelstunde über der Zeit, Brian. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, äh, vielen Dank äh, für, den, für den Einblick. Ähm, ich habe viele Fragen, die ich hatte, konnte ich jetzt schon klären. Ähm, und bin deswegen hoffnungsfroh, dass Kai ähm, das Ganze äh, in der SLUB fruchtbar macht, sehe da aber eigentlich ähm, die Chancen und die Lage sehr, sehr gut. Und ähm, es würde mich freuen, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und äh, Fragen stellen, dürfen können. Ja. ja und über Kai wird es ja gut gelingen. Ja, ich denke schon. Sehr schön. Dann, dann wunderbar. Ich bedanke ich mich nochmal für die für die Einladung und für die für die viele viele guten Fragen auch. Das ist genau full force. Ja. Ähm, dann schöne Zeit, Brian. Und äh, wir machen hier glaube ich das erste Mal eine Pause, oder? Sehr schön, Brian. Ciao. Dankeschön. Tschüss.